Seit 2005, seit 2005, seit Ihrem Amtsantritt, hat sich die Zahl der Vermögensmillionäre verdoppelt und hat sich die Zahl der Kinder in Armut verdoppelt. Was für ein Offenbarungseid, meine Damen und Herren. Das alles ist Ergebnis einer radikalen Umverteilung von unten nach oben, da liegt die zentrale Ursache für die Spaltung Deutschland. Wenn Sie nur halb so viel Energie für den Kampf gegen Kinderarmut aufgewendet hätten, wie bei Ihrem Machtkampf mit Horst Seehofer, hätten wir ein anderes Land, dann hätten wir ein besseres Land, meine Damen und Herren.